Ja, welcome home und äh, herzlich willkommen heute zu dieser Geschäftspräsentation von Forever Green FG Express. Ich empfehle Ihnen gleich zu Beginn, äh, sich etwas zu schreiben, zurechtzulegen, ein, ein Stück Papier etwas ja, zu schreiben. Oder Sie machen äh, Screenshots von den wichtigen Dingen, die Sie sich merken wollen und besprechen es hinterher mit der Person, die Sie heute eingeladen hat. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Dirk ölrich Ich bin 57 Jahre Jahre jung und lebe mit meiner Frau seit acht Jahren in Mabea im schönen Andalusien in Südspanien. Das hat ein bisschen was mit unserem Thema zu tun, warum wir hier sind und warum wir hier überhaupt leben können, denn das werden wir gleich uns Einzelnen mal anschauen, was sich hinter diesem Geschäft verbirgt. Denn mein Ziel ist es heute, Ihnen ein Geschäftsmodell vorzustellen, das mein Leben garantiert verändert hat. Ich bin seit 25 Jahren in dieser Branche, seit anderthalb Jahren mit Forever Green. Und vielleicht ja, führt ja auch diese Veranstaltung heute bei Ihnen dazu, im Leben etwas zu verändern. Vielleicht ist ja das auch der Grund, warum Sie heute sich dieses Video anschauen. Welche Themen werden wir heute besprechen? Ich werde Ihnen etwas über die Branche erzählen. Das Unternehmen FG Express Forever Green die Produkte den Vergütungsplan das heißt wie wird damit Geld verdient wie können sie starten was sind ihre möglichkeiten dafür werden wir so gut ja 35 Minuten benötigen fangen wir mit der branche an ja die branche nennt sich network marketing eine branche eine form des direktvertriebs und hier gibt es meinungen dazu die ich ihnen hier gerne mal vorstellen möchte die Bundeskanzlerin sagt, ich halte Network Marketing für eine echte Alternative. Diese Initiative zeugt von Leistungsbereitschaft und Ideentum. Recht hat sie. Robert Kiyosaki, den meisten oder vielen vielleicht bekannt als Bestsellerautor seines Bestsellers Rich Dad, Poor Dad, sagt, wenn ich noch einmal von vorne anfangen müsste, würde ich eher als ein traditionelles Geschäft aufzubauen, ein Network Marketing. Und wir sind in Deutschland zumindest schon sehr weit. Wir haben sogar ja eine eigene Studienfachrichtung, Network Marketing, nämlich an der Fachhochschule Worms. Dort ja, ist der Professor Dr. Michael Zacharias als Leiter ja, dieser, dieser, dieser, dieser Studienrichtung und er sagt, Network Marketing hat ein rasantes, um nicht zu sagen explosionsartiges Wachstum. Schauen wir uns mal ein paar Zahlen, Daten an. Fakten an dieser Branche von 2014. Ja, Informationen aus der Direct Selling Association, das ist die Direktvertrie der Direktvertriebsverband in den USA. 2014 178 Milliarden Dollar, US-Dollar, Jahresumsatz und dabei 71 Milliarden jährlich ausgezahlte Provisionen. Das ist ja schon mal eine Hausnummer. 85% Prozent der involvierten Menschen machen dabei gute oder sehr gute Erfahrungen. Die reichsten Menschen der Welt bauen Netzwerke auf. Alle anderen lernen, ja, wie man arbeitet, sagt auch der Robert Kiyosaki, den ich gerade schon in einem anderen Zitat erwähnt hatte. Wir bewegen uns auf den fünf der schnellst wachsenden Megamärkte. Und es geht hier heute auch darum zu, erkennen, wie sie davon profitieren können. Was sind diese Megamärkte? Wir haben einmal den Megamarkt Gesundheit und Wellness. Ich glaube, da können wir uns einig sein. Das ist ein Wahnsinnsmarkt. Dann natürlich Gewichtskontrolle, Gewichtsmanagement. Das, da geht es nicht nur um Abnehmen, ja, aber sein eigenes Gewicht auch managen. Schmerzfrei leben. 1,5 Milliarden Menschen Leiden auch teilweise chronisch unter Schmerzen weltweit. Arbeiten von zu Hause aus ist ein absoluter Trend. Auch das, was ich jetzt hier gerade tue, ist hier Arbeiten von zu Hause aus. Und natürlich Internet-Business, weil Arbeiten von zu Hause aus mit den Megatrends ist natürlich besonders effektiv, wenn man es im Internet tut. Alles Branchen, die nicht von der Krise oder der globalen Rezession betroffen sind, sondern ständig weiter wachsen. Und wenn wir uns die Vision anschauen von Forever Green oder auch unseres Gründers Ron Williams, der heutige CEO von Forever Green, er sagt nämlich auch, unsere Vision bringt die Kraft der globalen Wirtschaft bis zu ihrer, bis zu unserer Haustür, denn darum geht es ja heute an diesen Megamärkten auch teilhaben zu können. Und ja, insofern ist Forever Green FTX ein Werkzeug, mit dem wir in der Lage sind, an dieser an diesem globalen Trend teilzuhaben, und das von zu Hause aus. Das ist einfach ja, Zukunft, so sieht Geschäfte, so sehen Geschäfte der Gegenwart und der nahen Zukunft aus. Wir glauben, dass jede Sekunde jeder unserer Lebensphasen so wertzuschätzen sind, dass unser heutiger Himmel der morgige Boden ist. Und wenn wir links uns diese Bilder anschauen, das sind vier Jahreszeiten, im Original hängen die als Ölgemälde bei uns im Hauptquartier in Utah, dann sieht man, das sind die Jahreszeiten, aber das sind ja auch die Phasen ja, in, unseren, in unserem Leben. Ja, denn auch genau diese Jahreszeiten gibt es auch in unserem täglichen Leben. Und wir sollten einfach jede dieser Phasen wertschätzen, lieben und umarmen. Denn ja, es gilt einfach das Beste daraus zu machen. Wir glauben an eine Vision, die größer ist, als wir alle zusammen, sodass ihr keiner im Weg stehen kann. Auch sind die Menschen in unserem Geschäft das wichtigste Produkt und als einziges ein nachhaltiges Element unseres Erfolges. Gesundheit sollte eine Gewohnheit sein und nicht ein Ereignis. Eine authentische, engagierte Gemeinschaft von Gebenen kann die Welt verbessern, eine Person nach der anderen. Und unsere beste Arbeit ist immer unsere nächste Arbeit. Dabei ist Forever Green kein Motel, wie Ron Williams immer sagt sondern ein Zuhause. Deswegen lautet unser Slogan auch, wie ich Sie am Anfang begrüßt habe, Welcome Home. Ein paar Zahlen zum Unternehmen. Ja, gegründet 2004, wie gesagt, von Ron Williams in der Nähe von Salt Lake City, einem kleinen Vorort namens Orem. Ja, und äh, Ursprünglich und auch heute noch mit dem Vertrieb von Wellness, Schönheits- und Gesundheitsprodukten. Wir haben gerade in den letzten drei Jahren, das werde ich Ihnen später noch vorstellen im Detail, ja eine unglaubliche Expansion erlebt mit heute Kunden in mehr als 220 Ländern weltweit. Wir sind schon seit vielen Jahren börsennotiert und wer sich da interessiert, kann sich gerne unter unserem Börsenkürzel FVRG mal umschauen, unter Yahoo Finance oder wo auch immer Sie solche Börsenkurse ablesen. Alleine in 2014 ein Umsatzwachstum von 328 Prozent. Das ist eine enorme Schlagzahl. Und wie das ja funktioniert hat und warum das so passiert ist, das werde ich Ihnen erzählen, wenn wir über das innovative Modell sprechen, das FG Express, das Forever Green ausmacht. Und zwar steht Forever Green auf drei Säulen. ja Und die eine Säule FG Express, jetzt gerade schon ein paar Mal genannt, Farmers Market und You of You, was verbirgt sich dahinter im Einzelnen? Schauen wir uns mal das Thema an. Ja, alles begann zwar mit Farmers Market, aber der, das enorme Wachstum, die, die Innovation, die Dynamik, ja, die Expansion der letzten drei Jahre, die ist entstanden mit FG Express, mit einem besonderen Modell, das damit verbunden ist und dieses Modell nennen wir hier auf Deutsch natürlich Briefumschlaggeschäft, im Englischen heißt es Envelope, wir sind es ganz einfach, hier geht es um Produkte, die in einem Briefumschlag an jede Adresse weltweit versendet werden können. Das heißt, jeder, der einen Briefkasten hat irgendwo, kann nicht nur Kunde werden, sondern er kann natürlich auch von diesem Geschäftsmodell profitieren. Wir versenden weltweit und weil diese Produkte natürlich auch handlich sind in Briefumschlägen, kann man sie einfach mitnehmen. Ich habe noch meine Frau, wir haben immer unsere Produkte dabei, zumindest die, die man ebenso einfach transportieren kann und die vor allen Dingen auch eine hohe und schnelle Wirkkraft hat, damit sie überzeugen. Wir verkaufen keine Produkte. Wir sind begeistert von unseren Produkten und lassen anderen Menschen sie testen. Es geht um zwei Produkte hier in Europa. Das sind die Powerstrips und die Beauty Strips. Da werde ich Ihnen jetzt im Detail ein paar Informationen zu geben. Fangen wir mal mit den Powerstrips an. Sie sehen hier das Schlagwort entspannen und genießen und das ist natürlich auch Schmerzfreiheit, das ist Schmerzlinderung, das sind alles die Dinge, die natürlich auch uns Energie kosten, jeden Tag. Und ich möchte Ihnen dazu ein kleines Video zeigen, ein Video, das im letzten Jahr vom ORF ausgestrahlt wurde. Das ist also nicht in Auftrag gegeben, sondern hier ganz normal im äh, österreichischen öffentlichen Fernsehen recherchiert und äh, dargestellt worden. Und ich glaube, hier wird sehr schön gezeigt, um was es eigentlich geht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 Mit einem Schlag am 5. Oktober waren keine Schmerzen mehr da und dieser schmerzlose Zustand hält bis heute an. Innerhalb ein paar Tage war bei mir überhaupt kein Schmerz mehr, keine, keine, weil das strahlt so auf der rechten Fuß. Diese Ischias-Schmerz, das ist alles weg. Ich habe auf der Brust hier eine Operation gehabt beim Hautarzt, 6-7 cm Narbe, ich war vor 14 Tagen.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 Und die helfen den Körper wieder äh, äh, in Richtung aufbauen, Regeneration. Entschuldigung, ich denke mal ein beeindruckender Bericht. Und äh, ich habe Ihnen nochmal hier äh, einfach so einen Briefumschlag äh, mitgebracht, oder äh, nicht mitgebracht, sondern hier zu zeigen dabei. So, das ist so ein Umschlag. Und da sind hier zum Beispiel diese PowerStrips mit drin. Und so kann man die natürlich auch äh, versenden, das heißt natürlich eingetütet in einen etwas größeren Umschlag und so machen wir das auch. Ja, das heißt, wenn wir Interessenten haben, die jetzt nicht bei uns vor Ort sind, dann versenden wir zum Testen nicht sofort einen ganzen Umschlag, sondern dann nehmen wir zwei, drei Powerstrips zum Beispiel raus und versenden die dort. Das ist das erste Produkt. Das zweite Produkt, ich halte ich für genauso revolutionär, ist in einem anderen Bereich, natürlich im kosmetischen Bereich, das sind die Beauty-Strips. Und äh, die Beauty-Strips kommen auch, ja, auch in so einem Umschlag. Also normalerweise natürlich eingetütet mit der Adresse drauf, so wird uns das auch zu, geschickt. Und äh, ja, was ist das ganz Besondere daran? Beauty-Strips. Sind ein System. Sie bestehen, sie bestehen aus einer Maske, einer Algenmaske, die ja in bis zu 1300 Handarbeitsstunden hergestellt wird. Das ist faszinierend. Eine Maske, die man wöchentlich oder zweiwöchentlich nutzt zur tiefen Reinigung. Und das zwei, der zweite Bestandteil dieser Beauty-Strips, das ist, das ist das Serum, das kommt in kleinen Tüten. Und äh, davon gibt es, das sind Portionspackungen, da kommt man ein, zwei Tage mit aus. Und die werden natürlich nach der Tiefenreinigung aufgetragen, beziehungsweise auch jeden Tag morgens oder abends, wie sie es wollen. Und sie haben einen ganz bestimmten Effekt durch das Zykloastragenon. Zykloastragenon ist hier das Stichwort. Und das ist gerade erst vor wenigen Jahren in seiner Wirkung entdeckt worden von zwei amerikanischen Wissenschaftlern, die dafür sogar den Nobelpreis erhalten haben. Und dieses Zykloastragenon macht Folgendes, es wirkt auf die DNA der Hautzellen. Und zwar hier genauer gesagt auf die Enden der DNA-Stränge. Das sind die sogenannten Telomere. Und diese Telomere, die fransen einfach mit dem Alter aus. Das sieht man dem einen oder anderen auch an. Aber das Zykloastragenol stoppt nicht nur diesen Prozess, sondern es macht ihn sogar rückläufig. Und somit wird die Haut wieder jünger aussehen. Sie wird sogar auch wirklich jünger. Und das ist natürlich ein Effekt, der auch schon relativ schnell geht. Das heißt, schon nach ein, zwei Tagen zu erkennen ist, vor allen Dingen in Kombination natürlich mit der Maske, wenn die vorher noch zur Tiefenreinigung genommen wird. Bei den meisten setzt sofort, nachdem sie die Maske abgenommen haben, ja, der, der Überraschungseffekt ein, weil sie sehen, was sich da am Hautbild verändert hat. Das sind also die beiden Produkte des FGX-Bereiches. Und zusammen mit dem Pharma's Market, mit der zweiten Säule, bilden sie eine Strategie, wir nennen das die Build and Buy-Strategie auf Neudeutsch, heißt nichts anderes als die Aufbau- und Einkauf-Strategie. Und wir sehen links die Powerstrips, die Beautystrips. strips damit ja, sind wir sehr schnell, sehr dynamisch, sehr expansiv. Damit finden wir unsere Kunden und jeder, der sich registriert, bekommt auch einen eigenen Shop und kann dann in seinem eigenen Shop. Einkaufen zum Beispiel diese Produkte rechts aus dem Farmers Market, da werde ich Ihnen gleich auch zwei Produkte vorstellen, die wir hier schon in Europa haben. Sensationelle Ergänzung natürlich untereinander und schauen wir uns mal den Farmers Market genauer an. Farmers Market ist natürlich Online-Market. Ich habe gerade gesagt, es hat jeder unserer Distributoren, unserer Geschäftspartner einen eigenen Online-Shop. Und das ist E-Commerce, nennt man das ja in unserer Branche oder in der Branche des Internets. Und der E-Commerce-Umsatz im Einzelhandel weltweit in den Jahren 2012 bis 2014, sehen Sie mal hier unten, Ja, 2012 noch eine Milliarde, Umsatz 2015 schon 1,67 Milliarden und jetzt die Prognose für 2018 schon mal ja, eine Verdopplung auf 3 Milliarden US-Dollar. Unser Geschäft wird durch diesen Katalog mit diesen hochwertigen, hochqualitativen und erschwinglichen Produkten, das ist auch ganz wichtig, natürlich unterstützt. Alle Produkte unterstützen ein gesundes Leben und Vitalität. Denn Gesundheit ist kein Ereignis, sondern eine Gewohnheit. Schauen wir uns mal das eine das erste Produkt an, das ist fix, ein köstlicher 24 Karat. Schokolade-Mahlzeitenersatz und äh, ich sage das ausdrücklich, Mahlzeitenersatz, es kann auch eine Mahlzeitenergänzung sein, weil es hier geht, es nicht um Abnehmen, es geht um Gewichtsmanagement. Es gibt auch Menschen, die ein bisschen zunehmen wollen und das natürlich gesund tun wollen oder vielleicht sogar zunehmen müssen, gibt es wenige, aber ja, äh, auch dafür hilft natürlich das Fix. Es unterstützt darüber hinaus den ausgeglichenen Blutzuckerspiegel, verbessert die Ausdauer der Muskeln und Gelenk. Und Gesundheit ja, und viele andere Dinge, die Sie jetzt hier auch lesen, das können Sie im Einzelnen natürlich auch mal googeln, beziehungsweise die Person fragen, die ja, Sie heute Abend oder heute Nachmittag oder wann auch immer Sie das jetzt hier schauen, eingeladen hat. Ja, für mich ein Mahlzeitenersatz fürs Frühstück. Ich starte dann morgens meinen Tag mit. Sehr gut passend zu dem nächsten Produkt, das ich Ihnen vorstellen möchte, denn das ist ja mein optimaler Start in den Tag. Das ist das... Pals Aid, ja, und Sie sehen schon, Pals, der Puls, das ist ein Produkt, das zielt auf die, auf den Herzkreislauf. Und gerade die Herzkreislaufkrankheiten sind ja leider weltweit immer noch die Todesursache Nummer eins. Nicht nur bei Männern, auch inzwischen leider bei Frauen. Pals Aid, vor allem mit dem, L -L, mit dem hochwertigen L-Agenin da drin, er ja, unterstützt die Aufrechterhaltung eines gesunden Herz-Kreislauf-Systems. Ein, ein köstlicher Getränkezusatz oder ein, ein Pulver fürs Getränk morgens. Ich trinke es mit Wasser und passt wunderbar zu dem Fix und äh, verfügt über zusätzliche Inhaltsstoffe für das Herz und das Gefäßsystem. Also ein tolles Getränk. Äh, auch meine Frau, wir wollen es nicht missen. Ich nehme es auch abends noch weil es mich einfach fit macht. Es macht, es gibt mir Energie. Ja, Ich kann trotzdem gut schlafen. Auch das ist wichtig, auch schlaffördernd. Ja, Es ist ein, ein tolles Produkt, das sich wunderbar vor allen Dingen mit dem Fix ergänzt. Die dritte Säule, ja ein, ja ein, das nennt sich You of You. Hier geht es um ein ganz wichtiges Thema. Ich habe eingangs gesagt, ein Teil unserer Vision ist natürlich auch die Tatsache, dass wir den Menschen als das wichtigste Produkt sehen. Und ja, der Mensch ist der nachhaltige Faktor in einem Geschäft und ja, wir werden nur so erfolgreich, wie wir auch an uns arbeiten. Ich bin vor 25 Jahren in diese Branche gekommen und bin ein typisches Produkt von, nicht von You of You, aber von persönlicher Weiterentwicklung und darum kümmert sich You of You. Es ist das Steckenpferd unseres CEOs Ron Williams und ja, hier geht es um Seminare, hier geht es darum, um Inhalts, um Inhalts Dinge, die wir einfach lernen, damit wir unser Geschäft, auch unser Wachstum besser ja, durchführen können. Designen Sie Ihr Leben, anstatt ein Leben im Mittelmaß zu leben. Das ist der Slogan in diesem Zusammenhang und es macht natürlich nicht nur von Williams, sondern das machen wir auch als Führungskräfte. Wir haben ja einen und gerade in unserem Team einen tollen Trainer gewinnen können, der ja natürlich auch vertriebbar ist, auch die Produkte liebt und schätzt, der mir Kuribul. Und wir machen gemeinsam auch solche Seminare, zu denen wir sich dann gerne einladen. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Community Stance, etwas, was ich bei einer großen Firma so auch noch nie erlebt habe. Denn anstatt auf Unternehmensebene für einen wohltätigen Zweck zu spenden, das machen heute viele Unternehmen, ermutigen wir unsere Mitarbeiter dazu, in ihrer eigenen Gemeinschaft zu wirken. Jeder für sich selbst in seinem Bereich. Die Idee dahinter ist, dass von Williams sagt, die Welt wird sich nicht mit einem großen Pinselstrich verändern, eher mit Millionen kleiner Pinselstriche aus den Händen von Menschen wie du und ich. Ja, Sie können dabei sein, erschaffen Sie Ihre eigene Initiative oder nehmen Sie an einem der Unternehmensprogramme teil. Kommen wir zum Geldverdienen. Und ich möchte hier nicht zu sehr in Details gehen. Wichtig ist, dass Sie verstehen, es gibt hier mehrere Einkommensarten und es ist einfach, man wächst einfach da rein. Wir machen dazu Trainings, die sich ausschließlich dann mit dem Thema Geld verdienen beschäftigen. Wir haben fünf Einkommensarten. Einmal der Retail Bonus, der einfachste Bonus, ist einfach die Differenz zwischen Einkaufspreis und Verkaufspreis. Das liegt so bei 20 Prozent. Und das ist der schnellste verdiente Bonus. Dann der X3-Bonus, das ist ein Dynamikbonus. das ist ein Bonus, der einfach auch das Geschäft hilft aufzubauen, denn es führt dazu, dass jemand, der sich dafür qualifiziert, seine eigenen Produkte immer kostenlos hat. Seine eigenen und die seiner Familie, je nach Wahl, ja, immer kostenlos, ein Leben lang. Der Teambonus, bonus ja, der hilft, das Team aufzubauen. Da werden Sie auf die Umsätze, die Sie mit Ihren Teams erreichen, natürlich bezahlt. Ein Matching-Bonus, den finde ich sensationell, weil er etwas tut, was man in dieser Branche selten findet. Ja, er bezahlt oder er wird nicht bezahlt auf die Umsätze, er wird bezahlt auf die Einkommen Ihrer Person, die Sie persönlich ins Geschäft bringen. Und je mehr Sie denen helfen, je erfolgreicher die werden, umso mehr Geld verdienen Sie daran mit dem Matching-Bonus. Dann ein Karriere-Bonus ist ein einfacher ja, Bonus, der auf. Karrieresprünge oder auf Karrierestufen bezahlt wird, je höher Sie in der Karriereleiter steigen, umso ja, mehr Karrierebonus bekommen Sie einmalige Zahlung so als ja, zusätzliche Anerkennung zu dem neuen Rang. Das Faszinierendste neben den Produkten an, für mich vor allen Dingen am, an FGX und an diesem Auszahlungssystem ist die wöchentliche Auszahlung. Also das ist etwas, was faszinierend ist. Jede Woche Montag bekomme ich eine E-Mail abends, in der mich Pionier, in Pionier informiert, dass sie mir gerade auf meine Pionier Mastercard Geld, meine Provision überwiesen haben. Und hierum geht es: Es ist eine Forever Green Pionier Card, eine hochgeprägte Mastercard, die sie kostenlos erhalten. Ja, gleich nachdem sie sich registriert haben, können sie sich mit Hilfe ihres Gastgebers, der Person, die Sie eingeladen hat, auch dafür registrieren, dann erhalten Sie meistens innerhalb von 10 bis 14 Tagen Ihre persönliche Karte zugeschickt. Was können Sie damit tun? Also, Provisionen werden wöchentlich draufgezahlt. Wie können Sie darüber verfügen? Die schnellste Variante, allerdings auch nicht die ganz kostengünstige Variante, ist, Sie gehen zum Automaten. Das kennen Sie auch von Ihrer persönlichen Kreditkarte, wenn Sie eine haben. Ja, da bekommen Sie das Geld, aber Sie zahlen natürlich auch da für Gebühren. Aber es ist natürlich der schnellste Weg. Die, der, der einfachste Weg und dabei auch noch kostenlos ist, Sie machen einfach Ihre Einkäufe damit. Das heißt, alles, was Sie zu bezahlen haben, zahlen Sie mit Ihrer Karte. Das ist natürlich hilfreich, da werden auch keine anderen Gebühren für erhoben. Und die dritte Möglichkeit, eine sehr effiziente, weil ja, Sie haben natürlich auch Kosten wie Miete, wie andere Dinge, die von Ihrem Konto abgehen. Und da ist es natürlich auch hilfreich, wenn man da sein Konto aufladen kann, wenn man so will. Und hier können Sie einfach bis zu drei Konten weltweit einrichten und innerhalb von ja, zwei bis drei Werktagen Geld kostenlos transferieren von Ihrer Karte auf Ihr Bankkonto. Das kann man automatisch einrichten. Also das, ist, das sind die drei Wege, wie Sie an das Geld kommen. Ich finde es faszinierend, nicht nur ich, sondern die meisten, die auch hier das Geld verdienen über die Pionierkarte sind begeistert über die Flexibilität und die Schnelligkeit. Was ist jetzt nun der richtige Start? Ja, Ein Produktgeschäft lebt natürlich auch von seinen Produkten. Das heißt, ich muss natürlich auch zum Start eigene Produkte haben. Einmal, weil ich natürlich selbst ja, mich begeistern will. Sie sollten selbst diese Produkte auch schätzen und lieben, ausprobieren. Aber natürlich auch, damit man genügend Produkte hat, um sie weiterzugeben. Ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Geschäfts, wir verkaufen keine Produkte, wir müssen keine Produkte verkaufen. Niemand hindert Sie daran, aber wir bauen einen Kundenstamm auf. Einen Kundenstamm, wenn Sie wollen, weltweit von selbstbestellenden Endkunden, die natürlich die Produkte nutzen und Sie sind immer daran beteiligt. Damit Sie Produkte teilen können, benötigen Sie am Anfang vor allem Produkte für sich selbst und für Interessenten. Hier gibt es drei Einstiegsgrößen. Ich fange mal mit der optimalen an. Die optimale ist das Sign-up-All-Star-Paket. Und All-Star, nicht weil Sie damit automatisch All-Star werden, aber weil Sie die besten Voraussetzungen dafür schaffen, nämlich diese höchste Position in unserem Karriereplan zu erreichen. Das ist nicht ganz billig, aber darum geht es auch nicht. Es hat aber den günstigsten Preis im Verhältnis zu der Anzahl der Produkte, die Sie bekommen. Denn Sie sehen hier 1.300 Euro etwa, aber Sie bekommen auch 15 Pakete Powerstrips, Sie bekommen 8 Pakete Beautystrips und äh, ja, da zusätzlich noch ein paar Vorteile schon im Marketingplan. Zum Beispiel sind Sie für 12 Wochen Two-Star, das heißt, Sie sind schon Matching-Bonus qualifiziert. Müssen Sie jetzt noch nicht verstehen, ich sage es nur, ist ein großer Vorteil und ja, das heißt, Sie haben eine Ersparnis von 688 US-Dollar, für mich ist das der optimale Start. Und wenn das nicht da ist, ich meine, es, kann, es ist ja nicht eine, eine gigantische Investition in eine eigene Selbstständigkeit, wenn wir das mit traditionellen Geschäften vergleichen. Aber es ist natürlich trotzdem äh, subjektiv gesehen Geld. Und das ist nicht, nicht wenig Geld. Und wenn Sie das vielleicht nicht haben, dann biete ich Ihnen das etwas kleinere Paket an. Das ist das Starter-Pack. Und diese Starter-Pack hat natürlich weniger Produkte, das hat auch nicht den ganz großen Preisvorteil, aber es sind noch zumindest so viele Produkte, dass man ein Geschäft damit starten kann. Hier bekommen Sie fünf Pakete Powerstrips, vier Pakete Beauty Strips, auch den Vorteil mit dem Two star und die Ersparnis sind 113 Dollar, das insgesamt für 613 Euro. Das sind unsere Nettopreise, da kommt noch die Mehrwertsteuer dazu und der Transport. Wenn das auch nicht geht, das ist ja nichts Schlimmes, das kann ja heutzutage sein, dass vielleicht gerade mal das Geld nicht in der Kasse ist, dann empfehle ich Ihnen das Consumer Pack, mit dem man einsteigt. Das hat natürlich weniger Produkte, gerade mal so viel, dass man selbst natürlich die Produkte testen kann. Aber es ist zumindest, es ermöglicht Ihnen zumindest, das Geschäft zu starten. Sie sind damit auch natürlich registriert. 230 Euro. Sie bekommen zwei Pakete Powerstrips und ein Paket Beauty Strips. Also Sie haben zumindest schon mal die zwei fgx produkte im Haus. Und das ist natürlich trotzdem die Möglichkeit, auch All-Star zu werden. Sie haben die gleichen Chancen mit jedem der Pakete, außer dass natürlich der Start einfacher ist, wenn man mehr Produkte hat. Im Moment haben wir eine ganz besondere Promotion, die ich Ihnen ans Herz legen möchte. Wir haben im Oktober das zweite Mal eine europäische Großveranstaltung die erste war im letzten November in München mit 3000 Menschen. Da wurde uns erst der europäische Markt gestartet offiziell mit zwei neuen Produkten, die ich Ihnen vorgestellt habe, mit Fix und mit Pulse 8. Und jetzt machen wir so etwas Ähnliches wieder zum Ende des Jahres, diesmal in Paris und äh, ja Ende, Ende Oktober. Und hier haben wir ein spezielles Paket für Sie geschnürt das auch diese Veranstaltung mit promotet. Und Sie sehen, hier bekommen Sie sogar Fix dazu, hier bekommen Sie Pulse Aid, einmal das Beauty-System, fünf Packungen, Powerstrips, Tools für zwölf Wochen und ganz wichtig, eine freie Eintrittskarte für Paris im Wert von 99 Euro und das Ganze zum Preisvorteil von 267 Euro, also für 543 Euro. Das ist ein Paket, das ich Ihnen ans Herz legen möchte. Das hat am, den absolut besten Preis und wir wissen nicht, wie lange das angeboten wird. Ja, Das kann sein, dass es natürlich vor Paris irgendwann eingestellt wird. Ein bewährter Prozess ja, zeigt Ihnen, dass Erfolg in dieser Branche kein Zufall ist. Es ist kein Los, kein Glückslos, sondern es ist einfach ja, das Ergebnis von konsequenter Arbeit. Wir haben eine Broschüre mit zehn Schritten erstellt. Bitte fragen Sie die Person, die Sie eingeladen hat, dass sie auch diese zehn Schritte mit Ihnen äh, erarbeitet. Sie finden diese in, in den, dieses Training, so starten Sie Ihr Unternehmen in den Unterlagen. Und hier geht es um ein bewährtes und planbares Aktivitätenmuster. Und damit starten Sie Ihr Unternehmen, so wie es viele andere vor Ihnen nachweisbar und, nach, ja, und auch ja, nachvollziehbar getan haben. Denn Erfolg in dieser Branche ist, wie gesagt, kein Zufall. Außerdem bieten wir unseren Mitgliedern, unseren registrierten Mitgliedern ein vollautomatisiertes Aufbau- und Sponsorsystem. Und hier sind erprobte Marketing-Tools von absoluten Profis, die seit Jahrzehnten in dieser Branche sind, zusammengestellt worden. Sie bieten für jeden Geschmack das Richtige. Es ist ein exklusives Online-Homeoffice. Ja, wir haben dort diese Online-Webinare, das Sie jetzt auch sehen. Das ist Bestandteil dieses Pakets. Wir haben Landingpages, die Sie auf Facebook, auf Twitter, ja, auf, per E-Mail selbst für sich nutzen können, wo Interessenten auf Ihre eigene Page kommen, auf Ihren eigenen Shop kommen. Wir haben eine Interessentenverwaltung, Kalender- mit Terminverwaltung, ein E-Mail-Follow-Up-System und dann arbeitet dieses System für Sie 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag. Auch ein Live-Ausbildungs- und Trainingsprogramm dass wir Ihnen hier kostenlos zur Verfügung stellen. Voraussetzung, wie gesagt, Sie müssen ein registriertes Mitglied sein. Das Timing könnte nicht besser sein. Wir sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Europastaat, wie gerade schon gesagt, November 2015 in München, das war so die Pionierphase. Ja, jetzt sind wir schon aus der Pionierphase raus, jetzt kommt das Momentum, jetzt kommt der Massenmarkt. Wir sind gerade bei der Stunde Null und Sie können dabei sein. Es ist nur eine Frage, ob Sie dieses Timing auch für sich nutzen. Was sind Ihre Möglichkeiten mit uns nochmal zusammengefasst? Freie Zeiteinteilung, natürlich Unterstützung, Teamwork. Ja, Teamwork ganz wichtig. Sie sind zwar selbstständig, aber nicht alleine. Das ist ganz entscheidend und ein Unterschied zur traditionellen Selbstständigkeit. Sie gehen kein Risiko an. Ja, Sie können international arbeiten und leben. Und ich habe Ihnen eingangs gesagt, als ich herausgestellt habe, dass ich seit acht Jahren hier in Südspanien lebe, das hätte ich nicht tun können, wenn ich nicht ein Geschäft gehabt hätte, das mich unabhängig macht von Zeit und Raum. Ja, ich arbeite im Internet mit einem internetbasierten Geschäft. Und auch das Einkommen ist natürlich in jeder Größenordnung möglich. Sie alleine bestimmen durch. Ihre Aktivität, was Sie verdienen. Wer viel tut, verdient viel. Wer wenig tut, verdient wenig. Und wer gar nichts tut, hat sich ja das falsche Geschäft ausgesucht und muss das bleiben, was er schon immer war. Also, Ihr Erfolg ist unser Erfolg. Eine typische Win-Win-Situation. Wir wissen aus der Wirtschaft, da, wo Win-Win-Situationen sind, es ist Wachstum, es ist Erfolg. Und jetzt ist es Zeit zu handeln. Es ist ein Entscheidungstag, ein Entscheidungsmoment für Sie. Ja, unser Angebot ist, lassen Sie uns gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft starten. Was sind die nächsten Schritte? Ja, kontaktieren Sie jetzt bitte nach diesem Video, nach dieser Präsentation, Ihren Ansprechpartner. Besprechen Sie nochmal mit Ihnen Ihren Start bei FT Express und sprechen Sie über Ihre Positionierung. Er wird Ihnen genau erklären, was das bedeutet. Und dann, das Wichtigste, treffen Sie eine schnelle, aber auch eine klare Entscheidung. Es gibt nur ein klares Nein oder ein klares Ja. Und Dazwischen gibt es nichts, man kann nichts ausprobieren, man kann es nur tun. Nachdem Sie gestartet sind, werden wir Sie natürlich weiter und laufend unterstützen mit Webinaren, Telefonkonferenzen, Meetings und Live-Schulungen, ja, damit Ihre Investition zu Beginn des Geschäftes so schnell wie möglich refinanziert wird. Sie bekommen von uns Ihren persönlichen Plan. Wir machen jetzt am wir machen donnerstags um 19.50 Uhr unsere Online-Workshops. Sie bekommen dazu Informationen. Ja, Es gibt drei Sprecher, das sind alle drei erfahrenste Führungskräfte aus dieser Branche. Das sind neben mir natürlich der Rainer Oehlendahl und der Mirko Ribull. Ja, notieren Sie sich das, das ist für registrierte Partner. Ja, Da geht es nicht nochmal darum, Informationen zu bekommen. Ja, die bekommen Sie von der Person, die Sie eingeladen hat, sondern hier geht es darum, ja, das Know-how zu bekommen, das Werkzeug zu erlernen. Und ein Satz, der mich seit 25 Jahren begleitet und der absolut richtig ist, auch wenn er kurz ist, aber prägnant, ist, die Erfolgreichen sind sicherlich deshalb so erfolgreich, weil sie Dinge tun, die weniger Erfolgreiche unterlassen. Tun Sie immer das Gegenteil von dem, was die weniger Erfolgreichen tun und Sie werden erfolgreich sein. So einfach können Dinge manchmal sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass wir uns heute begegnet sind und dass wir uns dann in Zukunft auch mal persönlich im Team begrüßen können. Wir freuen uns darauf, Sie bald persönlich kennenzulernen. Einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer viel, viel Erfolg und bis bald. Willkommen zu Hause, welcome home.